Boni-Punk Selfcare bedeutet, sich um sich selber zu kümmern. Meistens ist damit gemeint, dafür zu sorgen, dass es uns wieder besser geht, wenn es uns gerade richtig schlecht geht. Es gibt eine Milliarde oder mehr Listen mit Selfcare-Vorschlägen oder Anweisungen. Die meisten davon sind aber überhaupt nicht geeignet, wenn gerade überhaupt nichts geht. Da sind dann Vorschläge dabei, wie zum Beispiel Putz deine Wohnung, geh duschen, geh spazieren und so weiter. Das sind einfach Sachen, die für Spoonies oder für Leute, die gerade wirklich fertig sind, überhaupt nicht geeignet sind. Deswegen werde ich in diesem Video ein paar Vorschläge machen für Selfcare, wenn überhaupt nichts geht. Wenn rausgehen nicht geht, kannst du vielleicht einfach ein Fenster aufmachen. Ist ja auch frische Luft. <lacht> Sogar Schnee. Frische Klamotten. Sind zwar nicht ganz so gut wie eine Dusche, aber man fühlt sich vielleicht ein bisschen weniger eklig. Wenn es irgendwie geht, komme ich dann auf die Hilfsangebote anderer Leute zurück, um mir zum Beispiel Essen bringen zu lassen oder mir mit irgendwelchen Aufgaben zu helfen, die ich nicht erledigen kann. Stimming ist sowieso immer gut. Auch und vielleicht vor allem an Tagen, an denen sonst nichts anderes geht. Ich kann auch sehr empfehlen, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone im Bett zu haben. Für mehr Beschäftigung. Ist aber ein sehr hartes Kissen. Es gibt tausende von Serien. Irgendeine wirst du vielleicht finden, die dir den Tag ein bisschen schöner macht. Lesen ist zwar anstrengend, aber wenn es ausnahmsweise mal geht, ist es sehr gut. Wenn du eh nicht aus dem Bett kannst, kannst du dich einfach einkuscheln uns dir so bequem wie möglich machen. Mach's dir gemütlich im Bett, hier wohnst du jetzt. Einfach liegen und gar nichts tun. Frei von Erwartungen <lacht> und Hoffnungen. <lacht> Der heutige Tag wurde aus dem Kalender gestrichen.